Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Ostervideo. Ich habe mich tatsächlich mal zu Ostern vor die Tür gewagt und werde von hier aus, ein bisschen wie an Weihnachten, den Osterbräuchen hinterher spionieren. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Das seht ihr jetzt. Intro. Ja, außerdem bin ich noch dem Osterhasen auf der Spur, weil ich habe mir gedacht, wenn man immer den Eiern nachläuft, dann müsste man ja eigentlich irgendwann zum Osterhasen kommen. Ah, da liegt schon das Erste. Haha, Osterhase, ich bin dir auf der Spur. Da kann ich endlich den Osterhasen interviewen. Das wird ein sensationelles Video. Aber da frage ich mich völlig zufällig und ohne jegliches Skript, Warum verstecken eigentlich Eier an Ostern? Ich meine, Salami wäre doch viel leckerer. Woher kommt eigentlich der Osterhasenbrauch? Das Ei steht im Christentum für Fruchtbarkeit und somit auch für neues Leben. Aber warum werden die Eier an Ostern vom Osterhasen versteckt? Dieser hat sich übrigens gegen seine Konkurrenten wie den Osterfuchs, den Osterstorch oder die Kirchglocken, die sprichwörtlich aus Rom zurückkommen, durchgesetzt. Im Frühling vermehren sich Hasen besonders häufig. Deshalb steht auch der Hase für Fruchtbarkeit und neues Leben. Osterhasenbräuche gab es übrigens schon im Mittelalter. Allerdings richtig bekannt wurde er erst, als die Schoko-Osterhasen erfunden wurden. So, während ihr euch da mit eurem Einspielerfilmchen vergnügt habt, hab ich schon fleißig weiter nach Eiern gesucht und auch schon einige gefunden. Wir sind dem Osterhasen auf der Spur. Ah ja, und das ist ja das Nächste. Aha, wir kommen dem Interview immer näher. Äh, aber warum sind die Eier eigentlich immer bunt? Auch diese Frage ist völlig frei heraus und ohne jegliches Skript. Warum sind Ostereier eigentlich bunt? Verzierte Eier gibt es schon lange. Forscher haben im Süden von Afrika 6.000 Jahre alte verzierte Straußeneier gefunden. Und auch im alten Ägypten und der europäischen Antike gab es verzierte Eier, die als Grabbeigabe benutzt wurden. Auch die ersten Christen hatten teilweise schon Ostereier, die rot gefärbt wurden, um an das Blut Jesu zu erinnern. Die verschiedenen Farben entstanden im Mittelalter aus praktischen Gründen. Im Christentum sind vor Ostern über sechs Wochen Fastenzeit, weshalb auch Eier zu essen verboten sind. Die Hühner legten in dem Zeitraum aber natürlich weiterhin Eier, die haltbar gemacht wurden, indem sie gekocht wurden. Um jetzt ein eine Woche altes Ei von einem fünf Wochen alten Ei zu unterscheiden, färbte man sie jede Woche unterschiedlich, so dass man dann an Ostern viele bunte Eier hatte. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe den Osterhasen gefunden. Und jetzt werde ich ihn interviewen. Herr Osterhase. Ähm, ich will Sie ja nicht enttäuschen, aber ich bin ein Hase. Ich kann nicht sprechen. Oh, ähm... Äh. Sie sind aber auch nicht die hellste Torte auf der Kerze. Ja gut, ich glaube, an der Stelle beenden wir das Video dann besser. Aber eins bleibt mir noch zu tun. Ich wünsche euch frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal.